Hallo Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Danny Roy P. Danny Roy P. Wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Yoshi's Woody World. Wir sind in Welt 2, 2, die Hintergründige Höhle. Los geht's. Ja. Ja. Wir brauchen keine Tricks. Wir brauchen keine Tricks. Tricks sind für Kids. Tricks yes. sind für Kids. You know what? What? what? Just catch it. Catch it with your teeth. Yeah, like a dog <lacht> Ja, gut. Wer die Referenz? Nee. Wart. Ich verstehe schon. Hintergrundige Höhle. Zu einem Moment irgendwie die Steuerung aufpasst. Warum das denn? Also wir spielen dieses Spiel, weil wir spielen dieses Spiel schon seit zwei Stunden. Ja. Ich weiß. Nein. Obwohl da kommt's okay. Wollte schon sagen. Dass ich habe ja schon wieder verpasst. gar nicht lenken irgendwie bei dem so ein Eis. Nee. Ja. Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! Wolle! minimauser ja es gibt es gibt äh, den großen mauser der kommt aus super marvels 2 tatsächlich aber diese minimauser ich weiß nicht äh, wo sie ihren ursprung haben vielleicht kann das ja die community sagen wo kommen sie her schreibt in die kommentare dankeschön oh, da war eine menge zeug ja kommen da neu hin ich glaube nicht oh wir sollten das level neu starten wir starten das level einmal neu ihr habt nichts gesehen ja. Hab und müssen wir ein Ei durchwerfen, dann einfach. noch ein äh, Ei. Äh, LP <lacht> 2019. Äh, äh. So, okay. Eins. Ja, man kann sogar anhalten. Okay. Okay, dann sollten wir halt so machen. Ja. Ich habe keine wissen, ne? Ja. Okay, ich wusste es ja. Molle, Schnäppel, durch den Flipper durch. <lacht> Na komm, mach schon. Oh. Oh, dadurch oder saubert Da kommen wir aber nicht durch. <lacht> <lacht> so, ja, ein Stempel. Aber weiß da rechts. So, ja, Geh aber durch die Tür. Ja, da, ist auch eine Blume. Ja. Sieh, das ist wirklich eine Blume. die ist da links, da müssen wir da ah. Aha. Also jetzt haben wir. Na, hoffentlich. Warte mal, einer geht da lang, einer geht da lang. Ich gehe rechts lang. Aber ja. nicht ganz durchsehen. Okay. Okay. Hör mal. Hör mal. Was machst du? Ah. Hast du das? geht es hey, meine Wolle geklaut. Hast du gesehen? Wusstest? wusste es. Ich habe es gerochen. Checkpoint. Zeit für eine Verwandlung. Und das werden wir uns dieses Mal verwandeln. Oh, oh Wühl, Yoshi. So, Gebet, um dich durch die Erde zu bullen. Auch nach unten oder oben. Ich hab, ich hab gerade vergessen, welcher ich war. Was ja. hat der Schaum? Styropor. Styropor. Das wolle. Wie schnapp ich mehr. Warte. Oh ich komme nicht mehr auf. Ja durch. Ja. Durch. Er ist durch. Boah, oh, ja. Aufnahme! Nein! Das macht Spaß! Das macht Spaß! What are you doing? Ja, ich denke Was guck mal Muss der ja, alle Wolle. Äh. Also, einfach so dadurch. Ja, beeil dich. Da, ja, alle Blumen bisher. Okay, hey. ja, wir kommen. Achso, hey, wir sind wieder am Anfang. Moment mal. Da waren wir doch gerade erst. Aber ja, wir müssen da irgendwie... Ja, da hoch. Genau. Komm, ja. ja. sau. <lacht> ich mich gerade töten. Ah, ah. Ups. Lass mich raus. <lacht> ja, lass ich dich einfach allein. Was ist denn hier? Na, allerdings. aber denkst. Wer wohl? Ich hab sie gesehen. Oh, geil. Das heißt, weil ich fünf, äh, die fünfte, die andere Sachen, die ist auf, Kies, auf der anderen Seite, ist ich doch dort. <lacht> ich hoffe, ich werde da abschließen. Wo bin ich? Bin ich tot? Da bin ich! Boah! Ja, Wer bin, bin ich tot? Bin ich die ganze Zeit nur aufgefressen. Kann das, das tot sein? Nein. Nein. Nein. Das sollte nicht tot sein. wir hin <lacht> ah, <gut. lacht> <lacht> <lacht> hey, das würde ich irgendwie war so ein feuergraben auf einmal scheinen <lacht> das ist richtig nein das ist nicht das ist es nicht oh. ja, okay. glaube, wir waren noch nie so konzentriert irgendwie alles zusammen <lacht> wir sind irgendwie voll konzentriert habe ich so das gefühl ich <lacht> Meine, wir haben gerade keine Scheiße. Ja. Yay. Ja, wir okay. haben alles. Ich glaube, wir haben alles, ne? Nix, yes. Yay. Mit deinem Ballon zählt der für Nase. Lass meine Nase in Ruhe. Oh, ich mache noch voll Leben, okay? Ja. Aber dann einfach. Ja. Einfaches Spiel. Einfaches Spiel ever. Bonk. Yeah. <lacht> Ein Level weniger, die war aus nachholen müssen. Ja. Die tausch schöner aus, wenn man das halt so aufnimmt. Ja, das sieht echt schön aus. Neues so, wow. nice, spiel <lacht> hey, Dank, nee, das, das wird das Mein Punkt Wieso sagt denn bei mir war das nicht so? Als du mich immer geworfen, hast du auch, hast auch du die Punkte bekommen, auch nicht. Ja, weil ich einfach gut bin, weil ich einfach geil bin. Und oh. wenn es fühlt sich jetzt beleidigt? Ja. Gut. <lacht> Den. alle hm, ansteiger sind umsonst. Yes. Unbesiegbarkeit hätte ich gerne. Ja, ich hätte auch gerne Unbesiegbarkeit. Was bist du denn? so bist ein Lollipop. joshi aber, aber, aber ein Sonnenbrand joshi Also ah! ja, Bremsstreifen. <lacht> <lacht> ja, mal Rennstreifen. Ich <lacht> Rennstreifen mit Brenn. Ja, wir können also brennstreifen ja wenn die autos irgendwie so feuer an den seiten haben mhm. man das nicht so alle sind gerade sich nimmt wassermelogen um zum abwinken mmh, stampfertanken stärker große bälle. wolle wolle für große bälle haben <lacht> die Röhrp 2019 die ich, Kinder. Habe, ich habe große bälle <lacht> wolle. Wolle. Wolle. Weil ich ich habe ja einfach reingeflogen. Wassermelonen bis zum Äh Den Links war. Ich würde damit gehen. Was? Wir machen den Pink. Hey, Dem, warte mal? Wie kommen jetzt darüber? Er muss doch drüber! <coughs> Hier, wow, wo, wo, wo, wo. so, so jetzt. Oh ah. Du magst Jazz, ne? Like Jazz. So. You, you like know, smooth Jazz. <laughs> Legends! Warte oh, mal, da ist auch schon Ja, da das eigentlich auch so yeah, kind of Nein, Nine, Das ist diese Idee, von der ich so viel höre. Bitte sehr. Das ist die Idee. Blume! Gib mir die Dinger. Wo ist eine Melone? Nein! Ja. Wo ist eine Melone? Ich, mein äh, ich weiß war. Ja, das war abziehen, ja, ja. Darf ich den Hundi behalten? Oh. Darf ich ihn jetzt behalten? Man man Böses Hundi! Kannst du eigentlich auch einsetzen, dazu nehmen, Melone? Hey! <lacht> weil du kaufst, weil ja nicht gekriegt hast. Also, wir sind so konzentriert. Ja. Oh ja, Mann, den sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Ja. Und ich... Oh, oh, oh, oh. Das tut mir leid. Töte. Oh. Halt auf mich, erotisch anzufassen, nebenbei. Du fasst mich an. Ich glaube, ich muss mal Klage einreichen. Über die ganze Level ja. Ja, oh. hier hin, hier hin. Ja, auf, Mann. Nein, ich will erst dahin. Guck mal, da, da hast du Blume. Ich habe keine Wolle. Hilfe, so, gehen wir vor euch. Dann roll ich dich um. Ich meine, ich bin in T. <lacht> Was? Äh. Hmm. Hmm. Man muss es doch irgendwo nur ein... Hör oh, hier weg. Hör oh, hier weg. <lacht> <lacht> oh. Hm. hm. Ahoo! Biom biom biom. Ah, sehr gut. Ja muss ich sagen. Ja, da ziehen wir wieder mit. Warte, warte, warte! warte. Ist unbedingt irgendwann noch mit denen gemacht. Ja. Wenn du den jetzt wieder runter nimmst, dann geht doch die Tür wieder zu ist ja auf dem Schalter auch ja also bin ich gesehen oh Point of No Return wir kommen nicht mehr zurück <lacht> abermals also in diesem Spiel ah noch man kann Stegos besiegen Boom. Hast also gesehen ja ich habe ich habe mir Lohn angeschossen ja Ah, wir sind nicht schwer genug, da, da muss eine Kugel drauf. Oh. Wir sind einfach zu leicht für diese Welt. Das war lächerlich. So lächerliches habe ich ja noch nie gehört. Okay, schnapp ich mir. Und überhaupt daraus? Nee, ne? Nein. Sei denn du ihn. Ah. <lacht> ich komme nicht raus, selber. Okay, tschüss. Ich kann nicht. Kann... Nein. Okay, ich muss, oh. ich muss auch gar nicht auf den werfen, Wir müssen einfach nur lecken. Ich muss einfach nur lecken. Ja. <lacht> einfach nur lecken. Dann mir <lacht> <heute und> noch zwei Tonnen. Wir müssen einfach nur lecken. Aus dem Weg. Warte, wir müssen erstmal mal da oben alles kaputt machen. Oh Na, wir Wohin? Hierher, Huni, Huni, Huni, Huni. Hierher, Huni, Huni, Huni, Huni, Huni. Na, oh hey ja, auch mal. Wie wollen, wollen wir diesen Hund nennen? Hank. Hank. <lacht> das ist ein ja perfekter Name. Ja. Ein blauer Hank. <lacht> Ich dachte es mir. Dafür. Ah, Dafür. Ich bin Tor. Dafür. Ich bin Tor. Das mache ich auch. Ja. Aber äh. oh, warte, ich habe mir, ich weiß, was wir tun müssen. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Dann äh, mach. Ich habe eine Wassermelone im Mund. Nicht bewegen! Nicht! Doch. Du... Vollidiot! Ich habe das alles so gut geplant, ey. Ich Plan Und jetzt musst du es mir kaputt machen, ey. Weißt du, was dafür bist du jetzt? Bist du jetzt mein menschliches Schutzschild? Also. Das hat Nein! Na, war schon wieder einfach mal. Warum verpassen wir alles? Wir sind doch so konzentriert. Ja. Nimm das Stegos! Ich, ich ziehe jetzt meine MG. Oh nein, ich muss nachladen. Das ist wie in so einem Shooter. Ja. Oh nein! Ah. nein, nein! Andere Richtung! Ah. <lacht> ich versuche das Ding versuche, wegzuschieben. So. Ah, ah, ah. Nein, nein, nein, nein! Ist ja, nicht alter <lacht> und dann schiebe ich aber weiter. <lacht> das tut mir leid, nicht wirklich. Äh. Na. Ja, wir brauchen zwei Kugeln, das schaffen wir. Kriegen wir das hin? Ja, wir schaffen das? das. Oh, der Meister, hey, Bob, der Baumeister. Hm? Ah. ah, ich sehe schon. What you do? So. Genau so. Genau so. Ich habe Wolle gefunden. Hey, ist sogar die dritte Wolle gewesen. Ich dachte, er wäre weg. Kann war eigentlich schon oder auch ja. nicht. Du wärst, ähm, wenn du einfach schon mal in Wolle verwandeln würdest. Ja, da habe ich ja schon vorbereitet. Komm hm. oh. mm, mm, mm, mm. ja genau oh. immer du. hier lang aha, hier. Aha. Aha, aha, aha. Also, roll, roll. ich, ich stecke das schon wieder fest bist oh. der Meister des Feststeckens haben wir schon war schon ganz links da waren da waren wir ja gerade ich bin gestorben by the way ja, ich nur no gesehen, ich habe nur gehört, einfach gut. Au! Au! Au! Au! Au! Au! wir hilft wohl diese mlohner auf uns au Dann warst du da au. ich habe keine ahnung was los Nein, nicht da lang da war es jetzt schon ganz links auf der anderen seite ja okay. da haben wir noch die andere kugel her gehabt aber wir können hier gerne noch mal gucken ist das nicht schön hier Ja. Okay. ja. Hey, das war's. hat es dir spaß gemacht können wir jetzt gehen hm. nein wir machen es noch, noch mal und noch mal und noch mal und noch mal dann machen wir eine pause und dann machen wir es nochmal <lacht> und dann noch mal halt halt halt halt halt halt haben ja, ja, ja. yes. wir meinen die letzte blumen bekommen Nein. Ich habe eine SpongeBob-Musik, ey. <lacht> ja. Die Bikini-Bottom-Musik. Jo. Ja. Hey, sollen wir die jetzt mal so richtig schön... Aua! Was denn? Also auf uns? <lacht> Alter bowling abend mit der master und der new lp okay. Das war jetzt gerade ein gelungener dummer Bowlingabend, ne? Wir haben schon wieder Stempel. Ah. Ha. Hm. Aber wir haben immerhin die Yoshis bekommen. Ja, so, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, weil wir immer einen neuen Charakter bekommen. Genau. Ja, warte, auch was wir uns freuen können. Ja, Nein, los für den Ketten und oh. Oh. Ja. Oh, ja, ja, ja, oh, 10, 20 Dinger hatten wir auch nicht. 20 Herzen, ja, weil wir einfach öfter mal gestorben sind. <lacht> spiel das Spieler. Ups, da ja. hey, das musste nicht leicht und wir hier sind wir Rivalen. Wenn wir versuchen hier. Ah, ich hab mehr. Verdammt, weg! Ich liebe Früchte. Ich liebe, ich liebe Früchte viel mehr als du. Du bist doch so, und bist doch so grün in den Ohren. Du isst doch gerne Gemüse. Genau. Ja, ich bin so blau hinter der Birne. Ich liebe Obst. Das macht ja Sinn. Wenn ihr das noch nicht wusste Kinder, nein, jetzt wisst ihr. Situs no. Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Geil. Das Geil. Yeah. Nächste Festung. Aber Fein, erst ne? im nächsten Part. Weil wir haben 27 Minuten. Alter. Okay. Oder sollen wir die auch noch machen? Nee, wir machen es im nächsten Part. Ja. Aber, aber noch ein paar abschließende Worte. Wechsel den Yoshi mal. <lacht> Zu Sonnenbrand Yoshi. Nein, das ist Wüsten Yoshi. Hey, das da ist Sonnenbrand Yoshi. Dann nämlich Sonnenbrand Yoshi. Ja, mal, mal Abwechslung hier einbringen. Ja, ich kann doch nicht ständig ein blauer Yoshi sein. Jetzt bin ich mal ein Wüsten Yoshi. also wie sehe ich denn aus? Ah, die Sonne. Die <lacht> beiden. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Komm Nein. Oh. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Okay. Ah, okay, bis dann. Ciao. Bye, bye.